Es ist tatsächlich soweit. Ähm, Sky ist leider vorne uns gegangen und wir sind jetzt ausgezogen. Wir haben äh, deutlich weniger Geld als vorher. Wenig, würde ich behaupten. Also es ist immer noch gut, aber ja. Und ich möchte euch jetzt erstmal das Haus zeigen, weil im Speedbild, oh, hat man es zwar schon gesehen, aber ja, ähm, ihr habt es noch nicht so vernünftig gesehen. Oh, man sieht die Lampen gar nicht so richtig. Aber egal, es passt schon so. Es ist in Ordnung. Auf jeden Fall ist das hier das Haus und ich finde, es ist echt ganz schnuckelig geworden. Ich mag auch, dass hier so ein Teich ist. Also ich glaube, diese Tiere spawnen noch. Was ist das? Es ist einfach nur Blumine. Ich glaube, man kann das nicht pflücken. Das wäre ja fancy gewesen. Aber ich zeige euch jetzt mal das innen drin. Also wenn man hier reinkommt, hier ist so ein kleiner Perio oder so. Wenn man reinkommt, hat man halt hier so einen kleinen Flur. wo Hier und da habe ich auch so Fotos aufgehangen und... Ja, hier steht dann auch dieser Tripod. Ja, ich finde den eigentlich ganz süß. Dann kommt man hier durch, dann ist hier die Küche und hier kann man natürlich auch logischerweise essen. Und hier sind auch die Näpfe für die Hundis. Und ich finde die Küche super cute. I love it very much. Von der Küche aus kommt man auch durch eine Schiebetür nach draußen, wo auch so ein paar Sachen stehen. Also ein Grill und hier so eine Feuerstelle, eine kleine und ja, eine, eine Spielzeugbox für die Hunde und ein Teleskop. Ich sag mal, nichts Besonderes in Anführungszeichen, aber ich mag es sehr, sehr gerne. Ich finde es sehr, sehr schön. Dann gibt es hier nochmal einen kleinen Flur, wo ein Tisch drin steht und unsere Box, die wir natürlich brauchen. Und hier ist so ein familienplan -Dings, Ob ich das benutze oder nicht, weiß ich nicht, aber ich finde, es sieht immer cool aus, wenn das an der Wand hängt. Dann haben wir hier vorne direkt ein Zimmer für das potenzielle Baby. Ja, wir wissen ja noch nicht, ob wir jetzt offiziell ein Kind kriegen oder nicht, aber... Für den Fall der Fälle ist schon mal eine Wiege da. Jedoch muss man ja auch sagen, dass ähm, wir so oder so ein Kind kriegen wollen, früher oder später. Deswegen ist es halt so oder so gut, dass diese Wiege halt existiert. Dann hier ist ein offener Weg und da kommen wir rein ins Wohnzimmer. Ich finde, das ist sehr, sehr gemütlich und ich mag es sehr, sehr gern. Ähm, wir achten nicht darauf, dass das hier so ein bisschen fliegt. Das ähm, ist nämlich gar nicht so. Nein, nein. Ja, es, also ich finde es sehr, sehr schön hier drinne Ja, also mir gefällt das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann haben wir hier noch eine Tür und die führt zu dem Büro. Und ich finde auch das sehr schön. Also es, es schreit einfach auch nach Moon. Ich lieb's. Ich lieb's sehr. Da ist zum Beispiel auch diese Lampe, die sie in ihrem alten Zimmer hatte und so. Also, ich finde, es ist sehr, sehr süß. Und das letzte, die letzte Tür führt dann auch hier nochmal zu einem Badezimmer. Sehr klein gehalten, aber ist nochmal alles. Dabei. Und dann, wenn man die Treppe hochgeht, ist hier natürlich auch noch mal ein Flur, wo nur diese Fotos hängen, weil irgendwie wusste ich nicht, was ich hier hinstellen soll. Wenn ihr Ideen habt, was man hier hinstellen könnte, könnt ihr sie mir gerne in die Kommentare schreiben. Haben wir hier natürlich noch mal ein größeres Badezimmer. Nichts Besonderes letztendlich, aber ja ist alles dabei. Und hier das letzte Zimmer ist Moons sehr großes Schlafzimmer mit Betten für die Tiere und halt eben... Ein Wohnzimmer, ne? Typisch. sage <lacht> sag ich mal. Genau, und das war es dann auch schon. Mir gefällt das Haus sehr, sehr gut. Aber wir haben heute auf jeden Fall viel zu tun. Wir müssen auf jeden Fall zum Tierarzt. Wir müssen auf jeden Fall zum Friedhof, um Sky zum Friedhof zu bringen. Aber vor allem müssen wir auch heute drehen. <lacht> okay, was kriegen wir heute? Was ist heute dran? Das ist die 37. Die 37 ist... Nimm dir einen Tag frei. Das finde ich ganz äh, gut. Sie muss ja heute eigentlich eh nichts machen, oder? Aber wir haben noch gar keinen Job, ne? Vielleicht sollte sie eine Karriere einschlagen und dann nehmen wir uns einfach den ersten Tag frei. Dann habe ich das zumindest, ja, erledigt, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, wo ich sie reinstecken möchte. Weil ich bin ehrlich, ich habe mir gar nicht so die Gedanken gemacht und ihr habt jetzt dazu auch gar nicht so direkt geschrieben. Büropersonal, wusste ich gar nicht, dass wir das haben, wenn ich ehrlich bin. Ich würde vielleicht gucken, dass sie irgendwas Schlaues, in Anführungszeichen, macht, da sie ja auch in der Schach- Karriere, äh, Karriere, im Schachteam war. Ich finde recht gar nicht mal so schlecht. Ich habe auch noch nie in der Karriere gespielt. Das fände ich auf jeden Fall interessant und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Moon so jemand ist, der sehr wichtig ist, eben für Gerechtigkeit einzustehen. Und da muss man ja auch auf jeden Fall Schlau für sein, finde ich. Deswegen finde ich das eigentlich jetzt fürs Erste. Passend, wenn ihr doch eine andere Idee habt, könnt ihr mir das immer noch schreiben, dann können wir immer noch was anderes aussuchen. Aber ah, ich denke, für den Moment ist das, denke ich, ganz cool. Und zunächst ist sie dann Gerichtszustellerin, finde ich, äh, okay. Aber dann wird sie erstmal direkt einen Urlaubstag nehmen und dann gehen wir, ja, meinetwegen können wir auch machen. Aber wir bringen äh, Rusty auf jeden Fall erstmal in die Tierklinik. Das Gute ist, dann haben wir erstmal freie Bahn. Ich glaube, das ist noch das sonst normale, die ganz normale Tierklinik. Ich glaube, ich würde die dann sogar austauschen, I guess. Warum oh, sehen manche Sachen so riesig aus? Das hier sieht süß aus. So, schauen wir uns das mal an. Ja, es ist nur minimal verändert, aber ich finde es eigentlich ganz cute. Rusty zur Behandlung anmelden, bitte. Es kam bald ein Tierarzt zu dir. Ja, hoffentlich. <lacht> Nebenbei kann sie ja mal kurz hier. Schlöfen. Uh, die Katze hat Flöhe. Jo. Ach du kleine Mausi, du. Oh. oh, ist das schon so weit? Ja, dann kommt Mudi natürlich hier mit, ne? Tier sag sage ich mal. <lacht> dann sit down, girl. Schau zu. Ja, hoffentlich. Ist es nichts. Schlimmis. Winterwunderfieber. Ja, moin. Ja, natürlich die teure Behandlung. Das ist hier sehr wichtig, ne? Wir lieben unsere Tiere. Supidupi. Wir gehen jetzt auf zum Friedhof erstmal, weil das ist natürlich auch sehr wichtig. Rusty kann nach Hause gehen vorher. <lacht> da müssen wir jetzt nicht alle mitnehmen, tatsächlich. Warum ist Rusty jetzt trotzdem mitgekommen? So, dann nehmen wir mal kurz den Grabstein. Der hier natürlich weg. Ja, hier ist Carla. Ich werde auf jeden Fall ihr auch Blümchen hinstellen. Ich finde dieses hier auch. Dieses für, äh, um zu symbolisieren, dass sie auch in der... War Und ich würde noch irgendwas ähm, vielleicht dazwischen stellen, dass man sieht, dass die verheiratet waren. Für später einfach. Und dann, dass man noch irgendwas nimmt, äh, um zu zeigen, dass sie ein Vampir ist. Vielleicht nehmen wir Berkula und machen Berkula ganz klein. Und dann diese Herzchen so dazwischen. Oh, oh. ja, das kann man so lassen, glaube ich. Dann auf nach Hause. Steht hier jetzt irgendwie, was man braucht? Verfahrensantrag einreichen? Naja, das können wir ja vielleicht machen. Ich meine, unser Urlaubstag ist ja morgen dann. Sie ist obviously natürlich noch immer sehr, sehr traurig. Jetzt wird sie auch noch eine gute Weile bleiben. Aber sie wird das schon irgendwie überstehen. Oh, Mimi freut sich über den Laptop. Toll. Und Rusty chillt draußen. Mausi. Ich habe noch gar nicht automatische Lichter überall an. Upsi. Wir wollen ja hier nicht unser ganzes Geld zum Fenster rausschmeißen, ne? Hehehe, Rusty schläft hier süß. Oh, und sie spricht dann auch mit Mimi. Das ist das, ist das Familienleben, was ich mir wünsche. Auch wenn es nur Hunde sind. Aber sie gehören einfach zur Familie. Oh. Oh, sie kann über Miterleben von Ableben posten. Natürlich machen wir daraus eine traurige Story. Ich werde mich vielleicht nie erholen. Oh, Mausi. Mimi. No. Guck mal, wir haben hier einen grünen Fußabdruck, ne? Das ist voll schön. Oh, und die Futternäpfe muss ich auch noch füllen. Begrüßungskomitee Alter. Lasst mich alleine. Rami Watson und äh, Rashida Watson. Da muss sie das gleichwertig machen mit ihrem Job da. <lacht> Mimi hat gelernt, nicht aus der Toilette zu trinken Woo! Glückwunsch zu deinem neuen Job Ich glaube, das ist genau das Richtige für dich mm, Sky mm. Hallo Guck mal, die haben so einen Kuchen mitgebracht Nett. Guck mal, neue Nachbarn begrüßen Süß Wir finden die toll, die findet uns aber kacke Super, es läuft wieder bei uns Warum stellt er den Kuchen hier hin? Anstatt, dass er ihn in die Küche stellt Stellen wir uns den auch mal vor Warum ist sie verängstigt, Alter? Was ist da los? Die finden ihn wieder toll und er uns nicht. Warum macht uns keiner? Die streiten hier erstmal in meinem Haus, hallo? Die haben mir gar nichts getan. Also, wenn, dann streitet doch bei euch zu Hause, Alter. Geh Schön, dass wir mal Gelegenheit zum Plaudern hatten. Ja, glaube ich auch. Oh, sie erstmal so. Ja, ich schlürfe hier meinen Drink erstmal vor euch allen. Denkt euch dabei einfach nichts. Das ist ganz normal. Sie geredet davon, dass sie schon mal gebrannt hat, dass ihre Mutter verbrannt ist. <lacht> Ganz normal. Guck mal, dann kann sie sich ja auch gleich über Sonnenlicht beschweren. Das ist kein Problem. es fällt ja halt eh nicht auf, ne? Wie offen willst du mit deiner mit deinem Vampirismus umgehen? Moon? Ja. Warum habt ihr so Panik? Warum schreit ihr? Was ist mit euch? Unsere Tierchen sind gespawnt. Sind hier überall Glühwürmchen und Entis und Libellen. Ich finde das sehr schön und lebendig. I love it. Weiß gar nicht. Wann kriegt man denn Bescheid? Oh mein Gott. Wenn man keinen Schwangerschaftstest macht, weil man dann schwanger ist. Weil das wissen wir ja immer noch nicht, ne? Ob das jetzt so gefruchtet hat oder nicht. Jetzt ob sie jetzt nochmal von neu anfangen muss. Oh, sie denkt über ihre Mutti, ey. Oh. Da kann sie ja hier in Ruhe aufräumen. Jetzt, wo die Leutis weg sind, ne? Jetzt ist es wieder neutral. Schade. Toll, direkt vor die Tür gekackt. Spaßig. Naja, immerhin besser als drinnen, ha? Huh? <lacht> es ist sogar die Logikfähigkeit, die da steigt. Guck mal, passt doch. Die scheinen diesen Teppich sehr zu lieben, weil Rusty chillt hier und schläft einfach süß. Zählt dafür 67 bekommen. Cute. Komm, Mimi schläft jetzt hier auch. Dieser Teppich scheint sehr bequem zu sein. Und Rusty mag den Geschirrspüler nicht. Schade Marmelade. Aber dann lassen wir sie auch erstmal einen Moment schlafen, damit ihre Vampirenergie wieder hoch ist. Und damit die Nacht schneller vorbeigeht. Weil letztendlich verfliegt die Traurigkeit so ja auch schneller, ne? Süß, wie hier alle Hey, <lacht> Guten Morgen, Sonnenschein. Wir drehen für heute. Es ist die 120. Ändere deine Frisur. Okay, ich bin mal gespannt. Aber jetzt könnte man natürlich sagen, okay, macht man einen radikalen Schritt und schneidet ihre Haare ein bisschen weiter ab? Weil ich würde sagen, ja. Ich meine, ich werde die Frisur auf jeden Fall vermissen, weil ich das echt süß finde an ihr. Aber... anscheinend äh, wird es Zeit halt für was Neues. Uh. Okay, also kurze Haare stehen hier auf jeden Fall. Okay, ich finde das hier, glaube ich, richtig süß. Weil das immer noch sehr verspielt ist, sage ich mal. Also sehr zum Moon passt. Aber halt auch zeigt, dass sie jetzt eine Veränderung durchmacht und auch braucht. Jetzt muss ich nur gucken, dass das auch überall geändert ist. Sehr schön. Also ich mag es gerne. Und direkt heult sie. Oh, guck mal. Dann geh mal zu deinen Wauwaus. Diese Animation wird niemals nicht süß sein, ehrlich. Oh. Sie referiert kurz das Haus. Anscheinend hat das gestern irgendwer kaputt gemacht. Läuft. Wie wäre es, wenn sie mal ein bisschen Fernsehen schaut oder so? Einfach mal, um runterzukommen. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir laden Jericho ein. Ich lenke meine traurige SMS. Mal gucken, ob er darauf reagiert. Uh, wir haben schon Post bekommen. Oh mein Gott. Äh, was wollen wir denn haben? Vielleicht nehmen wir mal das hier. Da kann man auf jeden Fall nicht so viele Strafen bekommen. <lacht> irgendwie hat Jericho keinen Bock, oder? Dann laden wir ihn jetzt ein. Oh, er kommt schon direkt rein. Wir können dann nochmal über die Abschlusszeremonie reden, weil das tatsächlich eine Möglichkeit ist. Oh. Es geht irgendwie nicht, okay. Dann soll sie ein düsteres Kompliment machen. Und dann teilen wir vielleicht noch mal ein paar Fotos mit ihm. Einfach ein bisschen reden. Warum ist er auch traurig? Ist bei ihm auch irgendwas verstorben? Dann quatscht noch ein bisschen miteinander. Das ist doch auch, auch schön. Weil sie einen Crush auf ihn hat, ist sie ein bisschen unsicher. Aber ich denke mir so, ihr seid so zusammen. Also, was ist denn deine Mission, Girl? Süß, dieses Liebe in aller Öffentlichkeit gestehen ist so cute, ne? Warum schlafen die beiden im Badezimmer? Üuh, überall sind Fellknäule. Üuh. Langsam beginnt sie aber auch mal zu stinken, ne? Sollte sie vielleicht mal äh, duschen. Also sie hat auch noch eine normale Post bekommen. Hä, hey, ich hätte gedacht, das wäre nur Rechnung gewesen. Obwohl sie hatte ja Geburtstag, vielleicht ist das davon noch was. Da ist ein Hasi! Okay... Die Sachen müssten im Haushaltsinventar sogar sein. Oh, das ist das Highschool-Diplom. Guck um, mal, das können wir ja hier hinhängen. Ich finde gut, dass er unseren Müll hier aufräumt. Ähm, er ist auf jeden Fall schon Part der Family hier. Vielleicht können die beiden ja mal Tischtennis spielen. Süß. <lacht> Gemeinsam packen wir <die> das hier. <lacht> 3 zu 1. Oh, guck mal, es geht ja sogar. Was habt ihr denn jetzt vor? Oh mein Gott. die haben jetzt einfach schon wieder ein möchte. <lacht> ich unterbreche es einfach nicht. Wenn das Spiel das von sich aus sagt, dann äh, machen wir das wohl. Kein Problem. Dieses Spiel möchte wohl, dass wir einfach direkt Kinder kriegen. <lacht> <lacht> viel Spaß. In der Dusche, oder? Der <lacht> Wie viel Feuerwerk soll da eigentlich noch kommen, Alter? Ich habe ehrlich gesagt, keine Lust zu so warten. Soll ich einfach einen Schwangerschaftstest machen? Ja, ne? <lacht> Weil eigentlich... Ich will jetzt Gewissheit haben. Sie so, der Hund muss weg. Ja, ja, fauchen nochmal auf dem Klo. Ist kein Problem. Moon ist nicht schwanger. Okay. Irgendwie ist es auch ein bisschen sad, wenn ich ehrlich bin. Moon ist auf jeden Fall neutral gegenüber einem Baby. Aber ja, früher oder später werden die ja eh ein Kind kriegen. Deswegen hat es jetzt für mich keinen Unterschied gemacht, ob es das jetzt kommt oder später. Aber vielleicht ist es gut, wenn es noch nicht jetzt da ist. Du machst einen netten Eindruck. Falls du helfen möchtest, eine der Dorfbewohner würden sich über Unterstützung freuen. Geh einfach zu ihnen und biete deine Hilfe an. Alles klar, Jericho. Alles klar. Wie er einfach an unseren Kühlschrank geht. Er gehört einfach zur Familie dazu, sage ich dazu. Nur. <lacht> oh, wer steht da dann vor der Tür? Oh, es ist Gladiola. Hi, Girl. Die sieht uns jetzt ja auch zum ersten Mal mit den kürzeren Haaren. Die redet jetzt gerade mal über ihre Ängste. Mal gucken. Machst du machst einen netten Eindruck. Ja, ich weiß. Oh, sie hat ihre Angst besiegt. Oh, sie ist ja cool. Kann ich mal gucken, was ihre Fruchtbarkeit ist? Also 26, das ist gar nicht so hoch, oder? Aber wir können theoretisch, wenn wir wirklich ein Kind wollen, können wir auch eine Fertility Potion uns holen. Es ist zumindest eine 1 zu 4 Chance, dass sie schwanger wird. Also ich meine, so schlecht ist es glaube ich auch gar nicht. I don't know. Aber um das Thema kümmern wir uns dann irgendwie demnächst mal, würde ich sagen. Ich bin schon sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Ich finde ähm, das Haus auf jeden Fall traumhaft. Und... Ja, wenn ihr das Speedbild noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr das jetzt hier in der Endcard irgendwie anklicken und es euch ansehen. Wir haben da ein bisschen auch über das Display, jetzt hat er gequatscht. Und wobei gedacht habe, als ich das hier gebaut habe. Ich habe es dadurch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss.